Heute kommt das lang ersehnte Video über Mehle und alles, was ihr darüber wissen müsst. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. In diesem Video teile ich euch alles mit, was ihr über Mehle wissen müsst. Dabei habe ich alles in Kapiteln unterteilt, die ihr unterhalb des Videos wiederfindet. In erster Linie bezeichnet man das als Mehl was beim Mahlen von Getreidekörnern als Pulver entsteht. Die bekanntesten Mehle werden aus Weizen, Dinkel, Roggenämmer, Einkorn, Hafer, Gerste, Mais, Hirse oder Reis gewonnen. Weichweizen, Hartweizen, Emmer und Einkorn sind übrigens alles Weizenarten, wobei Einkorn zur ältesten Kulturweizenart gehört. Für viele Menschen ist Weizen ein Grundnahrungsmittel, und findet auch in der Tiermast Verwendung. Der Hartweizen wird als Hartweizengrieß für Teigwaren genutzt und einige verzichten jedoch darauf aus Angst vor den Kalorien und Kohlenhydraten. <lacht> Zur Herstellung von Broten sind vor allem die Mehle aus Weichweizen, Hartweizen, Dinkel, Roggen, Emmer und Einkorn geeignet. Aber auch sogenanntes Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa, Hülsenfrüchte, dazu gehören zum Beispiel Bohnen, Erbsen und Kichererbsen und Kartoffeln wird zu Mehl verarbeitet. Meistens verwenden wir Mehl, um damit Back- und Teigwaren herzustellen. Laut Wikipedia können aus 100 Kilogramm Mehl 3 bis 4.000 Brötchen hergestellt werden. Ich mache ja meistens aus 500 Gramm Mehl 8 Brötchen. Hochgerechnet sind es also bei mir lediglich 1600 Stück. Ich vermute also natürlich, dass es sich hierbei um die industriellen Mengen handelt. Und hier wird ja bekanntlich noch mit einiger Chemie gearbeitet. Wenn ich jetzt spinzfindig wäre, würde ich sagen, die 3.000 bis 4.000 industriell hergestellten Brötchen machen so satt wie meine 1.600 selbstgebackenen. Aber sei es drum. Nun haben einige von euch sicherlich schon von der Teigausbeute gehört. Abgekürzt ein großes T und ein großes A. Es gibt an, in welchem Verhältnis das Mehl mit Wasser vermengt wird. Je höher die Teigausbeute ist, umso weicher wird der Teig, da der Wasseranteil entsprechend höher ist. Je niedriger, umso fester ist dann auch der Teig. Und so wird sie berechnet. TA, also Teigausbeute gleich Teigmenge mal 100 geteilt durch die Mehlmenge. Habt ihr zum Beispiel 1 Kilogramm Mehl in eurem Rezept und 0,5 Kilogramm Wasser bzw. auch andere Flüssigkeit, dann sieht die Rechnung so aus. Teigausbeute ist gleich 1,5, also das Mehl plus Wasser, mal 100 und das geteilt durch 1 Kilogramm, also die Mehlmenge, ergibt eine Teigausbeute von 150. Jetzt gibt es bei der Teigausbeute die Begriffe Netto und Brutto. Die Netto-Teigausbeute beinhaltet dabei lediglich die Mehle, die zugesetzte Flüssigkeit wie Wasser, Milch, Hefewasser, aber auch Schrot. Die Brutto-Teigausbeute umfasst jedoch alle Zutaten, die im Teig enthalten sind. Dazu gehören dann auch die Saaten, Körner oder auch zum Beispiel ein Gemüsemus. Wenn ihr jetzt euer Mehl sachgerecht lagern möchtet, dann am besten bei unter 20 Grad Celsius und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 65 Prozent. Helle Mehle halten sich dann ungefähr ein Jahr lang, dunklere Mehle allerdings nur sechs bis 8 Monate. Vollkornmehle haben sogar nur eine Haltbarkeit von sechs bis acht Wochen, bevor sie sich von der Qualität her verschlechtern. Das liegt einfach daran, dass das Fett in den enthaltenen Keimlingen und Schalen ranzig wird. Und kennt ihr übrigens Cookie Dough? Das ist ein roher Teig, der unbedenklich gegessen werden kann. Eines unserer Kinder liebt ihn sehr und dass man diesen rohen Teig essen kann, liegt daran, weil das Mehl vorher erhitzt wird. Dabei muss man aber wirklich sehr aufpassen, denn Mehl, Beziehungsweise der Mehlstaub, der sich mit der Luft verbindet, ist hochentzündlich und das ist auch wirklich kein Spaß. Solltet ihr dies also selber zu Hause einmal machen, passt bitte gut auf, wenn ihr das reine Mehl im Backofen erhältst. Arbeitet langsam, lasst das nicht so pudern und dabei ist übrigens jeglicher brennbarer Staub, der sich mit der Luft vermischt, explosiv. Und wusstet ihr, dass in der norddeutschen Stadt Bremen 1979 in der Rolandmühle die bisher größte Mehlstaubexplosion im deutschsprachigen Raum stattfand? Der Sachschaden belief sich auf 100 Millionen deutsche Mark und es starben dabei 14 Menschen, 17 wurden verletzt. Also bitte passt wirklich darauf auf. Übrigens. Wenn ihr das Video hilfreich findet, könnt ihr gerne einmal den Knopf mit dem Daumen nach oben drücken, abonniert den Kanal gerne, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich natürlich gerne und möchtet ihr mir ein kleines Trinkgeld zukommen lassen, dann haben wir hier Super Thanks. Ich blende euch das mal ganz kurz ein. Kommen wir einmal ganz kurz zum Gluten. Gluten ist ein Protein, ein sogenanntes Klebereiweiß, wie wir das hier auch immer gerne nennen das in Getreiden wie Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Emmer, Einkorn, Kamut, Bulgur und auch weiteren Getreidearten vorkommt. Es besteht aus einem Gemisch aus Proteinen, Lipiden und Kohlenhydraten. Es sorgt beim Backen für einen geschmeidigen Teig und ist ein natürliches Bindemittel. Und ihr braucht auch dieses Gemisch, wenn ihr selber Seitan machen möchtet. Wie das funktioniert, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das mal oben rechts unter dem i. Für einige Menschen kann es jedoch gesundheitliche Unverträglichkeiten geben, wenn sie Mehle mit Gluten verzehren. Dabei spricht man von einer Zöliakie. Häufig denken Menschen, die kein Gebäck vertragen, dass sie an dieser Krankheit leiden. Allerdings treten viel häufiger Lebensmittelunverträglichkeiten auf, die auch durch die Zusatzstoffe im Gebäck zurückzuführen sind. Und da auch die industrielle Hefe chemisch aufgearbeitet wird, und das wirklich nicht zu knapp, stelle ich diese viel lieber selber her, um meiner Familie und mir Gutes zu tun. Wenn ihr das also auch tun möchtet und wie ihr eure Hefe selber herstellt, das habe ich euch oben rechts unter dem i nochmal verlinkt. So und warum ist denn jetzt Gluten so wichtig für die Backwaren? Wenn ihr Mehl mit Wasser mischt. Dann sorgt es für die klebrige Teigstruktur. Dabei wird ein Netz gebildet, das die Flüssigkeit und die Gase der Hefe innerhalb des Gebäcks hält. Das heißt, es geht schön auf und je sorgfältiger ihr den Teig knetet, umso gleichmäßiger wird dann auch dieses Netz. Kommen wir kurz zu den Typenbezeichnungen. Viele von euch kennen die ja, wenn man Mehl kauft, steht da immer so eine Nummer drauf. Und einige könnten vielleicht denken, je niedriger die Nummer ist, umso feiner ist das Mehl. Tatsächlich geht es aber um den Mineralstoffgehalt, den das Mehl hat. Und das rechnet man folgendermaßen aus. Das Mehl wird bei hoher Temperatur verbrannt. Übrig bleibt die Asche. Und diese entspricht dem Mineralgehalt des Mehls. Wenn also ein Weizenmehl die Typbezeichnung 550 hat, dann bedeutet das, dass bei 100 Gramm Mehl nach diesem Verbrennungsprozedur 550 Milligramm Asche zurückgeblieben sind. Dabei könnt ihr auch davon ausgehen, je heller das Mehl ist, desto weniger Mineralstoffe sind darin enthalten. Die meisten Mineralstoffe sind nämlich in den Schalen der Kerne drin und die Kerne, die fast nur aus Kohlenhydraten bestehen, werden davon getrennt. Wobei Mehl, das in der Sonne steht, auch ausbleichen kann. Aber im Idealfall lagern wir unsere Vorräte ja dunkel, trocken und kühl. Übrigens, bei den hellen Mehlen mit niedriger Typzahl, das wird auch Auszugsmehl genannt, werden die Randschichten des Korns und der Keimling entfernt. Übrig bleibt dann nur noch der Mehlkörper, der dann gemahlen wird. Wenn dann wieder ein Teil der Randschicht hinzugefügt wird zum Mahlen dann entsteht ein sogenanntes Teilauszugsmehl. Vollkornmehle enthalten übrigens zwischen 1700 und 1800 Milligramm Mineralstoffe pro 100 Gramm Mehl. Sie sind gesünder und machen länger satt. Allerdings geht Gebäck aus Vollkorn im Vergleich zu einem Vorzugsmehl weniger auf. Hier hilft es dann, dem Teig mehr Flüssigkeit hinzuzufügen. Als Faustformel gilt hier ungefähr 10 bis 20 mehr als im Rezept angegeben ist. Gegebenenfalls könnt ihr auch ein bisschen nachhelfen mit weiteren Backtriebmitteln wie Sauerteig, Hefewasser natürlich und oder Lievito Madre. Das verbreiteste aller Haushaltsmehle ist das Weizenmehl. Das liegt vor allem durch die Hochzüchtung dieses Getreides, was sehr gute Erträge einbringt. Außerdem hat es sehr gute Backeigenschaften. Dabei ist es auch noch neutral im Geschmack. Es gibt hier die Mehltypenbezeichnungen 405, 550, 812, 1050 und das Vollkornmehl. Ihr könnt Rezepte mit Weizenmehl problemlos mit Dinkelmehl austauschen und auch umgekehrt. Das liegt daran, dass sie ähnliche Backeigenschaften haben. Allerdings werden Teige mit Dinkelmehl kürzer geknetet. Statt wie beim Weizen 10 bis 15, dann nur noch 5 bis 8 Minuten. Das ist ja auch das, was ich euch immer in meinen Videos erzähle. Und das liegt einfach daran, dass es ein schwächeres Glutengerüst hat, so ähnlich wie beim Roggen. Außerdem kann es in der Teigphase Wasser schlechter an sich binden und aus diesem Grund eignen sich generell, aber auch vor allem bei Dinkelteige, Vorteige, Brühstücke und aber auch die Zusammenarbeit mit Sauerteig bzw. Lievito Madre. Kommen wir jetzt hier einmal kurz zum Dinkelmehl. Hier gibt es die Typenbezeichnungen 630, 812, 1050 und das Vollkornmehl. Tatsächlich ist dieses Mehl ein wenig teurer, das liegt einfach daran, dass der Ertrag nicht so hoch wie beim Weizen ist. Prinzipiell, wie schon vorher erwähnt, lassen sich Dinkel- und Weizenmehl in Rezepten ganz einfach austauschen oder auch mischen. Das mache ich zum Beispiel manchmal ganz gerne. So und viele von euch haben aber auch bestimmt schon von Emma- und Einkornmehl gehört. Das sind alte Sorten und eine Unterart unseres Weizens. Sie besitzen einen hohen Anteil an Nährstoffen und Mineralien, der leider bei dem hochgezüchteten Weizen ein wenig verloren gegangen ist. Auch diese Mehle lassen sich in Rezepten mit Weizen, aber auch Dinkelmehl ersetzen. Beim Austauschen von Mehlen kann es aber generell immer mal wieder vorkommen, dass ihr da die Flüssigkeitszufuhr nachjustieren müsst. Also eventuell mal ein bisschen mehr oder weniger. Deswegen finde ich das ganz praktisch, wenn ihr das in meinen Videos seht, wie die Konsistenz ist, dann könnt ihr sehen, wie das ungefähr bei euch sein sollte. So und zu guter Letzt kommt nun das Roggenmehl. Es ist ein beliebtes Mehl für Sauerteig und Mischbrote, auch Graubrote genannt. Letzteres kenne ich jetzt zum Beispiel nur aus meiner Kindheit. Und hier gibt es die Typenbezeichnungen 610, 815. Diese beiden Mehle sind sehr selten und wenig zu finden, meistens eher bei Bäckereien. Dann die 997, 1150, 1370 sowie natürlich das Vollkornmehl. Das Roggenmehl weist einen hohen Anteil sekundärer Pflanzenstoffe auf und ist dunkler, von der Farbe her eher so graubraun würde ich es jetzt sagen und es ist vom Geschmack wesentlich würziger als zum Beispiel beim Weizenmehl der Fall ist, damit Roggenmehl gebacken werden kann, sind allerdings längere Gehzeiten und auf jeden Fall immer eine Säuerung des Teiges durch Sauerteig notwendig, am besten mischt ihr es nochmal mit Hefewasser, dann habt ihr wirklich perfekte Gelinggarantie, dass das Brot schön aufgeht. Nun, es gibt ja auch glutenfreie Mehle, wie zum Beispiel die aus dem Pseudogetreide. Doch wie kommt es, dass einige nur diese vertragen und einige nicht? Es handelt sich, wie vorher schon erwähnt, um die Krankheit Zöliakie. Dabei ist es so, dass das Gluten im Mehl die Schleimhaut des Dünndarms ähm, einfach schädigt was dann zu Entzündungen und auch wirklich zu Verdauungsproblemen führt. Und das kann wirklich richtig gravierend sein. Wenn ihr glutenfrei backen möchtet oder müsst, ist es tatsächlich am besten mit einer Mehlmischung zu arbeiten. Ich habe zwar schon so ein paar Videos gezeigt, aber ich finde da ist auch noch äh, Potenzial nach oben. Und äh, ein optimales Verhältnis für solche glutenfreien Mehlmischungen, sind so ungefähr zwei Teile glutenfreies Mehl und ein Teil Stärke. Es gibt zwar auch solche Mischungen zu kaufen, ihr könnt sie aber auch einfach und vor allem günstiger zu Hause selber mischen. Wie oben schon erwähnt, dient das Gluten im Mehl dazu, den Teig beim Backen zu binden und zu stärken. Ihr werdet also bei glutenfreiem Gebäck nicht die gleichen Ergebnisse erhalten wie mit den Mehlen mit Gluten. Allerdings finde ich, sie stellen eine tolle Alternative und Ergänzung dar und auch, wenn man nicht an einer Zöliakie leidet. Ich freue mich, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat. Ihr seht jetzt hier auf dem Bildschirm noch viele weitere für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und ich bin bald wieder zurück. Eure